Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr über Ihr zahlreiches Erscheinen. Es zeigt sich, dass Sie echte Steherqualitäten haben und ich bin sehr beeindruckt, dass Sie dem Druck des Pöbels nicht gewichen sind, dass Sie heute hierher gekommen sind. Ich freue mich auch über Ihr Interesse an unserer Veranstaltung und begrüße Sie sehr herzlich im Namen des Vorstands des Bezirksverbandes Pankow, der Alternative für Deutschland. Ich begrüße ebenso herzlich unseren heutigen Redner, Herrn Jürgen Elsässer, der gleich zu uns zum Thema Wie wird Deutschland souverän sprechen wird? Ein nicht erst seit der NSA-Affäre wichtiges und brisantes Thema. Zunächst, bevor wir anfangen, möchte ich aber es nicht versäumen, der Polizei und unseren Sicherungskräften meinen Dank auszusprechen, die diese Veranstaltung möglich gemacht haben oder ihre Störung verhindert haben. Wir sind hier und wir bleiben hier. Wir lassen uns nicht vertreiben, wir sind die Alternative für Deutschland und mit uns ist auch in Zukunft zu rechnen. Ich möchte die Gelegenheit, heute Abend als Sprecher des Bezirksverbandes ein paar einleitende Worte sprechen zu können, nicht über Gebühr strapazieren und komme daher gleich zu einer ganz kurzen Vorstellung Herrn Elsesser. Herr Elsässer arbeitet als Publizist und hat einen sehr langen politischen Weg hinter sich der ihn von meist linken Medien wie der jungen Welt, konkret Freitag oder dem neuen Deutschland, bis hin zu seiner derzeitigen Tätigkeit als Chefredakteur des Magazins Kompakt geführt hat. Er ist, Zitat Henrik Bruder, jemand, von dem man nichts sehr genau weiß. Ist er nun ein rechter-linke oder ein linker-rechter? Zitat Henrik. Das bringt die Dinge auf den Punkt. Der Elsässer steht wie kaum ein anderer für die Einsicht, die sich endlich durchsetzt, dass die traditionelle Unterscheidung in links und rechts endgültig ausgedient hat. Stattdessen brauchen wir eine Politik der Vernunft und des gesunden Menschenverstandes, die sich freimacht von ideologischen Scheuklappen und sich der Realität stellt. Mut zur Wahrheit haben wir diese politische Überzeugung in der Alternative für Deutschland genannt. Aber was ist nun die Wahrheit? Darüber muss gestritten werden. Diese Auseinandersetzung ist das Herzstück der Demokratie. Mut zur Wahrheit. Das heißt auch, dass man intensiv miteinander um die Wahrheit ringt und Dinge ohne Scheu ausdiskutiert. Man wird nicht immer in allen Dingen einer Meinung sein, aber durch diesen Meinungsaustausch wird man in jedem Fall zu einer vertiefteren und differenzierteren Sicht der Dinge kommen. Zu diesem Zweck sind wir hier und ich bin davon überzeugt, dass uns dies heute Abend gelingen wird. Wir freuen uns auf einen spannenden Vortrag Herrn Elsässers und im Anschluss daran auf eine angeregte Diskussion. Herr Elsässer, Sie haben das Wort.